Also ich denke, wenn ich an dieses Wort denke, daran, dass ich danach den Leib Christi kriege. Und ähm, ja, das, es gibt auch was sehr Leckeres. Hause also zu essen, ich freue mich auf meine Geschenke. Also ich freue mich auch fest auch darauf, dass ich dann ähm, mir auch für die Kirche machen kann, also ich dann auch wieder etwas Lilient habe dazu. Und ich freue mich auch eigentlich auch darauf, dass ähm, es stattfindet. Also ich, wenn ich an das Wort ähm, denke, dann denke ich an Gott. Dass ich älter bin und auch was Besonderes bin. Und an meine Herzen. Rat noch einmal, was könnte es sein?